Hast du äh, irgendwas, wo du sprechen wolltest? Weil ich hätte nämlich so ein, ich hätte, ich hätte da was. Okay. Ähm, äh, ich habe das Interview sehr genossen zwischen dir und der Sonja und ich fand das am Ende, habe ich da glaube ich mal gesagt, aber bestimmt am Ende sehr spannend, äh, wo es um ähm, darum ging, dass sie äh, erzählt hat, wie sehr sie sich auf äh, Liebe und Freude eingelassen hat und dann plötzlich geht so eine Zugbrücke hoch und ganz schnell für das, wie du das dann beschrieben hast, das Vertagen war jetzt nochmal. Ja. So. Ähm, ich finde diese, ähm, ich könnte es auch anders ausdrücken, ich finde diese, diese, ich empfinde das als eine Schnittstelle oder so eine Art Sollbruchstelle äh, scheinbar zwischen dem also, zwischen dem Glauben an, äh, an ein Ich und, und diesem Loslassen eines Glaubens. Also jedes Mal passiert mir, wenn ich nachdenke oder wenn ich, darüber nach, wenn ich nachspüre, wo ist da was, wer ist denn das, der da immer spricht, der das erfährt, der hört der und so weiter. Im ist es ähm, wie, äh, würde man im als würde ich im Dunkeln stochern und ich weiß überhaupt nicht, nach was ich suche. Und ich spüre natürlich irgendwo nichts, aber der Glaube taucht trotzdem immer wieder aus dem Nichts auf. Mhm. So was heißt trotzdem. Aber es ist erstaunlich, welche Kraft und welche Macht er hat und diese Zustände, wo etwas. ins Bodenlose zu fallen scheint, so aus dieser Sicht heraus. Die kenne ich schon, seit ich klein bin. Also ich war aus dem Kommunionsunterricht, kam ich wieder und dann hieß es das unendliche Leben und ich habe mir das als, ich habe mir versucht so eine Art Unendlichkeit vorzustellen und dann entstand so etwas ganz Seltsames, so etwas wie so ein körperlich-energetischer Bodenlose, sowas Bodenloses. Und da entstand tatsächlich sowas, das hast du sehr schön beschrieben in dem Interview mit der Sonja, dann entstand wirklich sowas wie, oh, jetzt fahren wir mal ganz langsam zurück, jetzt vertagen wir das nochmal, so. Oh, und dann hast du mir in der E-Mail so schön zurückgeschrieben, also das kam auf jeden Fall bei mir sehr, sehr angenehm rüber, so also weder Druck noch was, ich war einfach nur auch, ich habe so verstanden wie, auch ein kleiner Tipp, auch wenn es da keinen gibt, aber ein kleiner Tipp, vertrau doch mal, so. mhm. es wird schon nicht so schlimm oder so. Ähm, <lacht> es wird schon nicht so schlimm. <lacht> so ist es ja, bei mir angekommen. Ja. Ähm, ja, und das ist für mich so eine Schnittstelle, oder das ist, ich würde es so nennen, eine Schnittstelle zwischen dem, ähm, ich würde ja, es so nennen, Glauben, an ein Ich, ein nicht spüren, wenn man, da, wenn man mal genau das Licht anmacht und drauf guckt, dann nicht sehen, nicht spüren, danach läuft der Film weiter, aber das Eis scheint so dünn zu sein und da ist eine große Angst einzubrechen, sozusagen. Also irgendwie eine Angst vor Kontrollverlust, eine Angst vor, was passiert denn wenn. So. Oweia, oweia, oweia. Mhm. Andererseits, das muss man dazu sagen, oder würde ich gern dazu sagen? Wirklich packen tut mich im Leben kein anderes Thema mehr. Wirklich packen. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, das gefällt mir nicht unbedingt. Ich beschäftige mich damit, also, ja, aber das führt jetzt schon zu weit. Eigentlich bin ich damit schon, habe ich das so rund, rund gemacht. Ich beschäftige mich am Alltag dann noch mit Sachen, wo ich mich dann festhalte dran, die sind so sinnentleert eigentlich ähm, und ich habe das Gefühl, das hängt irgendwie damit zusammen. Also so mit, mit Computern zum Beispiel, ne? ich bastel gerne an, an, an Software rum und so, mhm. ähm, aber es hat überhaupt keine, es macht einfach Spaß und gut ist so, ähm, aber es ähm, ist viele Dinge, wirken dann so, als würde ich mich daran festhalten, wie ein Ertrinkender an, an einem Balken, der noch schwimmt. So. Mhm. Aber keine Ahnung. Und das ist das, das Dazukommende, es ist wirklich immer mehr, ich habe einfach keine Ahnung von nichts. Ich merke immer, wie sehr ich, wie wenig da eigentlich, ich habe keine Orientierung mehr, ich weiß wirklich nichts. Ich weiß nichts, außer das unmittelbare So. Was würdest du denn gerne ja wissen? Ja, das ist eine gute Frage. Sagen wir mal so, ich, da ist auch gar kein Wunsch direkt nach, nach, nach dem Wissen mehr. Also ich habe keine Bücher mehr rausgenommen. Mhm. Im Umzug stehen die da verstauben, wie blöd. Mhm. Äh, ich dachte immer, also da ist halt immer noch so eine Art, da ist so eine Art, wie nennt man das, Selbstläufer, wie eine Eigendynamik, die noch gerne ein Wörtchen mitreden würde, hier und da, mhm. und merke, <lacht> ah, dass ich nie genug weiß und irgendwo, irgendwie gibt es immer der wer mehr weiß und es ist, so äh, mh, gar nicht mehr so es ist so müßig, es ist so anstrengend, so muffig. <lacht> Dieses Reden über Sekundärerfahrungen, die man irgendwo gelesen, gehört, gesehen, mhm. ge was weiß ich. Ja. Das ist so muffig, es ist so alt und abgestanden. Mhm. Oh. <lacht> Ja, ja. Es ist einfach so müden, es ist so unendlich mhm. ermüdend, ja. weil… Äh, ja. ja, es ist einfach dieses, ähm, ich habe immer ja diese Unterscheidung gemacht zwischen direkter Erfahrung und indirekter Erfahrung und das Philosophieren und so weiter ist ja was sehr Indirektes, also so über Gedanken reden eigentlich oder durch Gedanken versuchen, was wahrzunehmen. Das ist natürlich nicht besonders frisch im Vergleich zu. Frisch. Ja, also muffig frisch. Mhm. Ja. ja, es ist einfach nicht spürbar, es sind wenig Sinne dran beteiligt. Mhm. Es ist frischer, je mehr Sinne dran beteiligt sind, mhm. habe ich den Eindruck. Ja. Unmittelbar. Und das Versprechen dabei ist halt irgendwie so, eine, so ein Gefühl von Sicherheit. Ah ja, da kenne ich mich aus. Ah, da weiß ich Bescheid. Wenn man sich in diesem abstrakten Bereich auf wenn, ja, ja, wenn ich mich so... Offensichtlich. Ja, und auch bei allen anderen, also weißt du, um das in Zusammenhang zu bringen mit dem, äh, mit diesem Gefühl von Bodenlosigkeit. also weißt du, da geht ja das flöten, was, äh, was sagt, ah da kenne ich mich aus. Ja? Da kann man jetzt folgendermaßen vorgehen oder sowas, weil, ist halt einfach nicht. Ja, ja. ja. ja da ist nichts mit ja. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du sitzt.. Ich interpretiere in dich hinein, dass du die ähnliche Weltsicht hast Also eine, eine, im Grunde eine ähnliche Weltsicht hast. Aber du sagst ja, das ist ja anders. Ich sage nicht, dass es anders also, ist. Aber habe ich das. Also, ja, okay. okay ja, sag, wie, wie ist es denn? Wie ist was? Da, ist, äh, da sind Möbel ja. und Geräusche und so weiter. Daraus setzt sich meine Weltsicht zusammen. Wie bei dir auch. Also ich weiß nicht, was, was so groß anders ist. Ähm. Gefühle, Lichter, Bewegung. Ja. Worte. Worte, Gefühle die dann aber irgendwo, bei, also so kann ich jetzt sprechen, ist aus meiner Erfahrung, es gibt Gedanken, die werden, oder auch Gefühle, die werden aus einem gewissen Abstand, die scheinen, die scheinen einen gewissen Abstand zu haben, und dann gibt es wieder welche, die scheinen ohne Abstand zu sein, die scheinen plötzlich... Ähm, als wäre da so ein kleiner Gerd Rubenbauer in mir, der das kommentiert. <lacht> und du hast keinen Abstand zu Gerd Rubenbauer. <lacht> Scheinbar. Irgendwie sowas. Also irgendein kleiner Kommentator, der dann da drin sitzt und sagt, wie es ist. Mhm. Ich sag dir jetzt, wie es ist. So, das mhm. ist ja der Anspruch, der damit, damit einhergeht. Und in dem Augenblick wird dem geglaubt. Und dann kann ein Gedanke von irgendwelchen zukünftigen Dingen kommen und es gibt einen Schweißausbruch. Mhm körperliche Reaktion, ja. weil das geglaubt wird, ja. Ähm. ja. Ja, wenn Gedanke geglaubt wird, ähm, reagiert der Organismus halt als ob der wahr wäre, als ob das gerade passieren würde. Also, oh morgen werde ich, oh Gott und so weiter, der Körper reagiert mit Schweißausbruch oder was auch immer, oder Vorfreude, je nachdem was, mhm. was halt morgen ist. Ja. Und dann gibt es so einen Bezug, als wäre da etwas dahinter, als würde das etwas erleben, etwas denken. Ich mache mir Gedanken, wie das so schön heißt. Wer ist denn derjenige, der sich da Gedanken macht? Das ist äh, so eine Diskrepanz, da ist niemand, da ist nichts, ich spüre nichts, ich sehe nichts, da ist nichts zu fühlen, da ist keine Substanz, da ist nichts. Und es wird trotzdem einfach weiter geglaubt. Ja, also mir scheint, dass es ein großer Unterschied ist zwischen diesem Moment, wo man äh, sucht nach dem Denker und so und logischerweise keinen findet. Ja. Weil da einfach nur Gedanken sind und nicht die Instanz. Du findest ja nicht so einen kleinen Peter noch mal im Kopf, der da... Er sagt so, jetzt nehmen wir mal diesen Gedanken, schicken den mal raus. Ja. Auftritt, oh mein Gott, morgen. Ja. Also klar findest du den nicht. Nee. Ja. Ähm, aber es ist nochmal was anderes, als wenn du ähm, nicht schaust, also nicht suchst nach diesem Peter und dann ist der, oder nach dieser Instanz und dann ist die innerlich halt einfach vorausgesetzt in den Gedanken. Ja. Oh Gott, morgen muss ich und so weiter und es scheint so, als wärst du der Gerd Rubenbauer, der das sagt und als wäre das ein, ein Blick in die Zukunft sozusagen. Ja. Ja. Statt einfach ein, ein, ein Film, der da abläuft mit Kommentarspur. Ja. Ja. Also so dein inneres Double sozusagen, diese mentale kleine Version von dir, die in der Zukunft ein Abenteuer bestehen muss oder sowas. Und die Kommentarspur, die sagt, das könnte brenzlig werden. Und das Gefühl, brenzlig. Ja. Ja. Wie ist das denn bei dir? Bei mir ist es das so, ähm, dass Gedanken genauso auftauchen, dass ich ähm, weiß, was ich morgen machen möchte. Ähm, und ähm, gleichzeitig weiß, dass ich keine Ahnung habe, wie morgen wird. So. so sind wir wieder in dem Ding von ich weiß gar nichts. Ich weiß, dass da ein Gedanke kommt, der eine Vermutung zum morgen äußert und dass das hilfreich sein kann zum Planen von morgen. Also was muss ich morgen mitnehmen zum Beispiel, was sollte ich da packen oder so. Und ähm, ja, also wäre schwierig, wenn dieser Mechanismus nicht mehr funktionieren würde oder also so ja dann bräuchtest du einen Inklusionsbegleiter genau genau dann bräuchte ich jemand der das alles für mich macht ja. <lacht> so und der Organismus macht es aber ja. und ähm, gleichzeitig ist klar dass es halt nur Gedanken sind nicht die Wirklichkeit wem ist das denn klar du hast einfach eine Klarheit darüber kommt die in, in kann die sich auch, also die kann sich ja offensichtlich auch in Worten äußern also in, Gedanken und Worten mhm. und die kommt genauso wie ein Gedanke oder kommt die, oder wie, diese Klarheit ist einfach da. Ja. ja, so wie wenn wir jetzt reden <lacht> zum Beispiel, du weißt, was als nächstes kommen wird, sind Worte, nämlich diese Worte, die ich jetzt sage, Es ist einfach klar, mhm. dass das Worte sind. Mhm, ja. Wo mhm. kommt diese Klarheit her? Weißt du am Anfang des Satzes, was am Ende rauskommt? Ne. <lacht> ich glaube, das wusste ich aber noch nie. <lacht> also du machst hier vorher, du sitzt jetzt da, da sitzt jetzt keiner und dann macht sich Gedanken. Jetzt ist ein Satz so und so. Und diese ich höre genauso jetzt. die Worte, die da kommen, wie du. Also du, ja, okay. Also du hörst dir genauso zu wie mir? Ja. Das ist kein Unterschied. Naja, vielleicht ist es ab und zu mal, dass zu dem, was du sagst, noch ein Gedanke kommt, der sagt, interessant oder sowas oder und ähm, ja nicht mehr nicht weniger einfach so kleine Kommentare oder so nur ist dieser Kommentar dieser Kurzfassungsteertuchenbauer sozusagen ist halt einfach ähm, genauso wenig ich wie äh, ein Fingernagel oder ja weil man ja offensichtlich noch vorhanden zu sein also es scheint noch was zu atmen und zu pochen wenn keine wenn da Gedanken kein Text ist. ja weißt du, also ähm, so ein Thema ist ähm, ist denn da jemand der denkt macht und so weiter und äh, ich glaube dass es niemanden gibt der den finden kann sagt, also, jetzt habe ich ihn gefunden und der war Versteckt hinter der Milz oder so. <lacht> <lacht> ähm, sondern ähm, was du findest, was ich finde, sind halt Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen. Ne? Und, ähm, und ein Bewusstsein oder das Bewusstsein, in dem das auftaucht. Und was ist dann Bewusstsein? Das, in dem das auftaucht. Das, in dem das auftaucht ja Oder das sich als das ähm, zeigt, weißt du, die, wenn da eine Wahrnehmung ist, heißt das ja nichts anderes als, da ist ein Bewusstsein. Ja, ähm. aber das hat nichts mit einer gewissen Aufmerksamkeit oder Bewusst, also es gibt ja, äh, der, die Sprach, der Sprachgebrauch, Bewusstsein heißt ja auch, dann, so wie du das auch in einem, ich habe das irgendwo gelesen oder gehört von dir und du sagtest ja, wie, macht sich gut im Zeugnis, sie war, sie war stets bewusst, <lacht> sie war oft bewusst ja, oder, oder so. Ja. Ähm, das ist ja halt eher so eine Art… Bewusstheit. Bewusstheit. Ja. Sondern so, mhm. wie, wie so eine Reflexion ja, von, aha, jetzt ist ja, mir klar, genau. das so und so. Und äh, Bewusstsein, das ganz unmittelbare Spüren von dieser Kommode unter deinen Fingern. Mhm. Ja, und das Spüren von den Fingern, wie, was die miteinander zu tun haben und so weiter. Und äh, das Hören von der Stimme, das Sehen von Bewegungen und so weiter. Findet immer nur augenblicklich statt, immer nur das, was gerade da ist. Ja. Und wenn das Gedanken sind oder Gefühle sind. Gedanken, die da, da sind und sich auch von anders beziehen werden, ja. auf morgen, oh mein Gott. So, und dann kenne ich die Phasen, wo ich, äh, wo diese Gedanken wie ein Film sind, der eine Geschichte erzählt, in die man reinfällt, Bollywood, keine Ahnung, ja bei Bollywood ist das jetzt gar nicht so, aber äh, bei anderen Sachen, ne, wo man so reinfällt und dann gibt es wieder was, wo ich dann plötzlich irgendwo die Leinwand nur noch sehe oder das Geflimmere oder, so wie eine Sprache, die ich nicht verstehe und ich höre nur den Klang, so. mhm. und das sind zwei irgendwie scheinbar völlig verschiedene Welten, obwohl es genau das gleiche ist, so. Was ist da verschieden? Das eine ist dann keine Geschichte mehr, es hat dann irgendwie so eine, eine ganz andere, unmittelbare, Es ist ähm, also aus, einem, aus einer Geschichte oder aus einem Film wird plötzlich ein Flackern und, Licht, und mhm. Lichtbewegungen. Mhm. Und äh, so wie ich mir das vorstelle, wie ich als kleines Baby wahrscheinlich auch vor dem Fernseher saß und nichts verstanden habe und nicht mal wusste, wo oben mhm. und unten ist, wahrscheinlich so ganz so richtig. Und sehe halt nur dieses bunte Flimmern, dieses mhm. schöne da. Mhm. Und gleichzeitig habe ich davor Angst. Es wäre auch unpraktisch, um irgendwie jetzt einen Film zu sehen oder sowas. Oder? Ja, ja, ne, wenn man dann nicht mehr, also wenn das nicht mehr zu verstehen wäre. Wenn es Gesch keine Geschichte mehr gibt, der ja. du folgen kannst, wenn du nicht sagst, ey, der war doch vorher, das muss der Mörder sein oder sowas. Ja. Wenn ich plötzlich keine Sprache mehr verstehe oder was ja. weiß ich, das wäre doof. Ja, das wäre sau so so doof. <lacht> dumm gelaufen. Ja, aber ich, Inklusionsbegleiter. Ja. Ich weiß nicht, äh, vielleicht ist da ja die Angst genau davor. Die Geschichten sind äh, faszinierend immer noch, ne? die sind mhm. schon irgendwo toll, gleichzeitig ermüdend. Ja, aber du kannst ja auch eine ähm, Geschichte hören mhm. ohne sie mit der Wahrheit zu verwechseln, Peter und der Wolf, du weißt, jemand hat sich das ausgedacht, hm. der Wolf hat nie was gesagt und die, ähm, die Ente, also du kennst ja Peter und der Wolf bestimmt. Ja, ja, ja. ja, ja, oh ja, ja. Schöne Geschichte und hm. so weiter mhm. und schöne Musik und so weiter und ähm, was zum Genießen, aber nichts zum Ernst nehmen. Gut, bei Peter und der Wolf. Äh, eine Geschichte, die nicht nur besteht aus, die Musik von Peter und der Wolf besteht nicht nur aus diesem Ton und dem Ton, sondern eine Melodie braucht ein bisschen Zeit zur Entfaltung und so weiter. Ja, Ist, äh, also ich habe auch die Melodie jetzt rein im Kopf, klar. <lacht> genau. Ähm, das ist äh, alles klar, nur im Alter. Also es gibt dann so eine Art Gedankenspur, wo es anspringt, wo der Glaube daran anspringt, dass das so wäre, wenn die mit bestimmten Mustern kommt. Der eine hat vielleicht die, der andere hat der, diejenigen Muster, ich habe meine Muster. So nach dem Motto, alles Quatsch, was du dir da überlegst, jetzt komm mal wieder auf den Boden und bleib mal im Alltag und äh, äh, du musst wieder ernst werden und du musst... Du das musst vor allen Dingen, das ja. Verrückte ist, du musst verkrampfen, das ist wichtig, das gehört dazu. Ah, okay. also, also wirklich, so eine, wenn du nicht verkrampft bist, wenn du keine Angst oder Sorge hast, dann ist es dann ist es dann steht dann, dann, dann lässt du die Zügel zu locker oder sowas, ja. solche Sachen. Ja. Sinn macht es nicht, weil aus Erfahrung, wenn ich so zurückdenke, hat, es, hat das noch nie was wirklich bewirkt, also auch nicht im Alltag. Mhm was nun mal auf einem anderen Platz steht, diese Sachen, aber es gibt dann halt Geschichten, die offensichtlich, ja, die geglaubt werden, die eine Relevanz haben, wo plötzlich in dem Augenblick äh, scheinbar nichts anderes da ist und dann machst du ja. das. Sind, das sind Geschichten, vermute ich, die versprechen, irgendwie ein Bedürfnis zu erfüllen. Sicherheit zum Beispiel, hm. mhm. Kontrolle oder mhm. so, so, weil bei den meisten Gedanken, die irgendwie fesselt sind sozusagen, geht es ja darum irgendwie was in den Griff zu kriegen oder ein Problem auszuräumen oder so. Und da ist ein Versprechen von, ja, das hilft jetzt. Ja, genau so. Mhm. Ja, und die kriegen halt viel Aufmerksamkeit. Mit anderen Worten, es geht leicht, dass es eine Identifikation mit diesen Gedanken gibt. Ich bin der, einmal der, der denkt und der, der um den sich die Gedanken drehen, auf den die sich beziehen. Mhm. Und dann hast du diesen Bezugspunkt. Und dann scheinst du so das, ähm, Thema von diesen Gedanken zu sein. So das Sorgenkind von den Gedanken sozusagen. Aber ich, ich. Ja, aber ich finde nichts. Ja, du findest nichts. Ich finde nur eine Geschichte. Ja, genau. Nur ist es in dem Moment, wo die. Gedanken laufen und ziehen und versprechen und das geglaubt wird, ist vielleicht gar nicht die Idee da zu suchen, auf wen sie sich beziehen könnten oder… Nee, in dem Augenblick ist… ja genau, also in dem Augenblick wird es vergessen. Ja. Und dann wird vergessen, dass es eine ja. Geschichte ist oder dass genau. es einfach eine, ein Konstrukt ist. Ja. Gibt es das bei dir auch? Scheint mir nicht. Also. Ähm, nee, scheint mir nicht. Also ein Gedanke ist ein Gedanke. Da ist ähm, offensichtlich niemand, der ihn fabriziert. Und der Gedanke ist nicht eine Eins zu eins beschreibung von mir, dir, der Welt. Was nicht heißt, dass nicht ähm, Gefühle auftauchen können, die äh, wir oft mit Gedanken auch verbunden sind. Aber die wirken dann genauso transparent wahrscheinlich, oder? Transparent, ähm, aber nicht, ähm, nicht in, in einer abgeschwächten Form oder so. Ja, ich sehe mir vor, dass äh, das ist dann ja wahrscheinlich ungebremst. Ne? Mhm. Also wenn du dann Trauer erlebst, dann bist du wahrscheinlich am Boden zerstört. Also dann ja. würdest du von außen wahrscheinlich wie am Boden zerstört wirken. Ja. Genau, das ist nicht irgendwie... Eine distanzierte Position oder so. Ja. Das ist einfach halt, äh, weißt du, von der man sagen könnte, ja, ach interessant, da ist ja jetzt eine Menge Trauer im Spiel oder ja. sowas. Ja. Das ist so pff, wie halt eine Welle oder so. Ja. ja. Aber eine Welle, die halt einfach auch durchgeht. Ja, das ist ja, also es ist ja, es ist ja immer so eigentlich. Ja, genau. Deswegen ist das ganze Ding, weißt du, äh, ich sag immer, es ist hier wie da. Weißt du? Es ist einfach nur, ähm, es ist nicht irgendwie so das ultra mystische. Nee, es ist ganz, also wenn man das so, erlebt, also wenn man es so aufschreiben kann, ist es, das, es ist das Einfachste von der Welt. Ja. Es gibt nichts Simpleres. Ja. Ja, das sind, da ist ein Bewusstsein, wenn die Wahrnehmung auftauchen. Simpel, ja. nichts Simpleres als das. Aber es trotzdem sind, das, das sind jetzt fünf, sechs Worte, trotzdem, also es gibt wahrscheinlich keine bessere Beschreibung, aber es geht ja trotzdem meilenweit dran vorbei, man kann es ja so gar nicht beschreiben, oder nicht? Okay, dann kommt jetzt meine nächste Beschreibung. nee um. ich will jetzt gar nicht, <lacht> ja, was, ja, ja. Um. ja, es ist. Es ist total einfach ja? und es ist baby like weil einfach jedes Baby, baby das äh, erlebt. Ja? Ähm, es ist nur schwierig für den Verstand, der dann sagt, ähm, ja, was mache ich damit und wie setze ich das um oder irgendwie sowas. Was habe ich davon? Was habe ich davon, ja. Ja, nix. ja und Das ja. ist das Verrückte, äh, also das kann er sich, es ist nicht mehr ein Bereich, in dem der wenn es das überhaupt gibt, den Verstand, der kann, das ist, da ist kein, da ist kein, da ist kein Zutritt. Da ist kein Zutritt für den Verstand. Also der kann da ein bisschen, ähm, der wird auch nicht ferngehalten oder sowas, der kann da rumspielen, aber ist halt wie mit seinem großen Sieb im Wasser. Ja? So, hey, jetzt habe ich's. Ja. Genau so. Mhm. Aha, das ist doch so wie, Irgendjemand gesagt hat, so. Und das ist halt einfach dieser, dieser bodenlos Aspekt davon und dieser grenzenlos Aspekt. Es ist nichts zum Festhalten, nichts zum Begreifen, mangels Festhalter. Sondern da ist dieses, diese ähm, Lebendigkeit oder diese, ähm, das Bewusstsein, Bewusst, lebendiges Bewusstsein, Intelligenz, wie man das nennen willst, um. Und in der fließt Energie oder Wahrnehmung, was jetzt auch wieder synonym ist. Ne? Mhm. Ja, und das macht es die ganze Zeit, als Gedanke oder als Kratzen oder als was auch immer. Und äh, da ist genauso wenig jemand, der kratzt, wie äh, dieses Glas jemand ist. <lacht> Sondern ähm, da ist, ein, das ist eine andere Beschreibung von, von diesem vom Bewusstsein, ist ähm, Kontakt. Okay. Es ist ein Kontakt ähm, von ähm, Bewusstsein und ähm, dem, was erlebt wird. Ja? Also, so jetzt Blickkontakt mit mir oder mit der Wand oder was weiß ich was das ist einfach ein anderes Wort für Wahrnehmung ist Kontakt mhm. wobei jetzt Kontakt ja immer zwei verschiedene also für mich jetzt in meinem Kopf gerade mhm. zwei verschiedene Seiten vorruft mhm. zwei die sich so können ja die sich nicht berühren ja das meinst du auch ja mhm. also zum Beispiel die Augen machen Kontakt mit der Wand mhm. ja. und ähm, so das Erleben jetzt ist einfach ein Totales Zusammensein von diesen ganzen Eindrücken, weißt du? Zusammensein von diesem Text, der da <lacht> aus dir kommt und Zusammensein mit dem Atmen und dem Lachen und so weiter, weißt du? Das ist einfach fürs Bewusstsein erstmal nicht getrennt. Du kannst dann diese Unterscheidung treffen, ja, aber das Lachen war doch ich und das Reden warst doch du und so weiter. Mhm. Aber so im Bewusstsein taucht beides einfach auf. In der Ser sozusagen dieselben... Wertigkeit. Ja, und in derselben, auf, dem, in derselben, auf derselben Leinwand. oder? Auf derselben, auf derselben Leinwand, in derselben Grenzenlosigkeit, in derselben ja. Offenheit, sagen wir mal. Das ist ja. Offenheit für das, was erlebt wird. Das ist ja höchst spannend, was da als nächstes passiert. Also, was dann. Ist ja. Ja, weil das, muss, das ist ja. <lacht> das ist höchst spannend, was passiert. Außer wenn da diese Kommentarspur kommt und sagt: kenne ich. Habe ich das schon. Das ist doch. <lacht> ja. Das ist doch das alte Zeug hier. So, Aber dieses, dass, der, dass die Lebendigkeit sich gerade so zeigt, wie in dieser Konstellation, dieses einmalige Zusammensein, da ist nichts getrennt darin und nichts ähm, Persönliches darin. Auch wenn du natürlich eine Trennung ähm, einführen kannst, wie zum Beispiel der Glastisch und der Metallständer von dem Tisch und so weiter. Kannst du getrennt betrachten, aber im Erlebnis ist es einfach Wahrnehmung mit verschiedenen Elementen, ja, wie Strömungen im Wasser oder so. Und da tauchen Gedanken auf, die sagen, oh mein Gott, morgen muss ich und das Gefühl dazu und das ist zusammen mit dem Glas und dem Tisch und dem... Und Augen und den Ach, Was bleibt denn, denn von mir übrig? Ja. Was <lacht> möchtest du denn, dass übrig bleibt? Ja, keiner, ich weiß es nicht. <lacht> das, was übrig bleibt, ist diese Offenheit okay. und äh, der Kontakt. Mhm. Wenn du dich auf weniger als das reduzieren willst, auf weniger als? Als, als Offenheit, offener Kontakt, auf weniger als Bewusstsein. Dann kannst du sagen, okay, ich bin diese Person, die da sitzt und das Andere ist alles, was Anderes ist. Insofern ist es einmal, dass du, ein Verlust von das bin ich und gleichzeitig ist es, äh, äh, es ist ja eine totale Öffnung für, für alles, was da ist. Es also ist nicht so, jetzt bist du ausgeknipst, sondern so, jetzt bist du alles. Alles, was <lacht> in die auftaucht, weißt <lacht> du? So.